Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich gerne meine Erfahrungen ja mit dir teilen zur Teleson und zum Energiemarkt beziehungsweise zum Energievertrieb. Und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann freue ich mich, wenn du jetzt ja kurz dran bleibst. Zunächst, ähm, ich habe zu diesem äh, Thema einen ausführlichen Bericht ähm, ja auf meinem Blog, auf meiner Webseite oliverschirmer.de veröffentlicht. Also falls dich das Thema wirklich bis in die Tiefe interessiert, und du, ähm, ja, so gut wie alles, ja, was es zu wissen gibt über die Teleson erfahren willst, dann ähm, findest du das, denn die weiteren Informationen, entweder den Link zum zum Blogartikel oder den Blogartikel selbst eben halt unterhalb des Videos. Ich wünsche dir da viel Spaß dabei. In diesem Video möchte ich aber trotzdem auf die ja, auf die für mich wichtigsten Punkte eingehen, dir ein paar kleine Dinge dazu ähm, erzählen und wie gesagt, alles weitere ähm, bis in die, in die Tiefe, die Details und so weiter, die kannst du dann eben auf dem Blogartikel nachlesen. Okay, also ähm, was gibt es über die Teleson zu wissen? Die Teleson ist ähm, ja Marktführer im Bereich Vermittlung von Strom, Gas, ähm, Wärmeverträgen, also von Energielieferverträgen im Allgemeinen. Und ja, ähm, ist wie gesagt Marktführer, ähm, konnte ähm, ja in den letzten Jahren ja sehr sehr gute Ergebnisse erzielen Teleson wurde im Jahr 2000 gegründet im Jahr 2008 ist dann der Einstieg in den Energiemarkt erfolgt und ist im gesamten Bundesgebiet eben halt auch tätig und im Jahr 2017 hat die teleson Umsatz von mehr als 95 Millionen Euro gemacht und das ganze kannst du halt eben auch alles nachlesen auf der Webseite Bundesanzeiger.de du siehst es ist ein kernsolides Unternehmen finanziell auf absolut soliden Beinen, mehr als zwei Millionen Kunden konnten durch die Teleson bereits vermittelt werden, jährlich kommen rund 350.000 Neuverträge dazu, 80 Mitarbeiter im Innendienst, 1000 Vertriebspartner und das alles in allem sorgt eben halt dafür, dass die ähm quasi Marktführer in diesem Bereich ist, warum habe ich mich für eine Zusammenarbeit mit der TeleSon entschieden. Das hat einen einfachen Hintergrund. Und zwar, wenn du dich im Network Marketing etwas auskennst, dann weißt du, dass ja, jedes jahr viele viele viele neue network marketing unternehmen auf den markt kommen und die wenigsten schaffen es aber ähm, ja auch die ersten drei vier fünf jahre zu überstehen und verschwinden so schnell vom markt wie sie wieder äh, wie sie gekommen sind verschwinden sie eben halt auch wieder und ähm, ja und es gibt zahlen ob die jetzt im einzelnen ganz genau stimmen ähm, spielt eigentlich gar keine rolle man sagt dass so circa 90 bis 95 prozent ähm, der unternehmen die halt in diese branche in dieser branche starten eben wieder vom markt verschwinden das heißt im umkehrschluss dass deine chance ähm, mit einem neuen unternehmen erfolgreich zu werden eben bei fünf bis zehn prozent liegt und ähm, das ist mir einfach zu wenig um ein langfristig lukratives geschäft aufzubauen sicherlich wenn du mal auf richtige pferd gesetzt hast dann äh, warst du einer der wenigen der halt von anfang an dabei war und hast äh, den ein oder anderen kleinen vorteil vielleicht dadurch aber nichtsdestotrotz kannst du in dem markt in dem wir uns hier ähm, bewegen im energiebereich äh, ist noch so viel potenzial da ja dass ähm, ich hier ähm, verstärkt wert drauf legen wirklich stabil stabiles gesundes unternehmen im, im rücken zu haben was ähm, ja die anfangsjahre schon deutlich hinter sich gelassen hat was innovativ ist was ähm, quasi eine vorreiterstellung im markt eben halt hat und ähm, das ähm, alles in allem hat eben dazu geführt dass die tägliche das partnerunternehmen meiner wahl geworden ist aber das ist jetzt so viel dazu, lass uns einsteigen, ähm, ja, in die Erfahrungen, die ich machen konnte, eins vorab. Ähm ja, ich konnte in weniger als 13 Monaten ähm, weit mehr als 100 äh, direkte Vertriebspartner selbst für das Unternehmen rekrutieren. Das zeigt also, dass äh, es durchaus äh, möglich ist. Ja, weil wenn ich das kann, dann schaffst du das erst recht. Und ähm, von daher macht es auch dann für dich Sinn, wenn du mit dem Gedanken spielst, im Energievertrieb zu starten, ja ähm, darüber nachzudenken, das als weitere Option zu sehen. Ich möchte zum einen jetzt mal kurz auf die Erfahrungen als Kunde eingehen, die ich als Kunde gemacht habe und auf die Erfahrungen als Vertriebspartner. Zum einen möchte ich, ja, was mir als, aus Kundensicht eben halt super gefällt, ist ja die Transparenz, ja, die man eben halt einfach hat. In meinem Fall war es so, da ich gleichzeitig eben halt auch Vertriebspartner geworden bin habe ich nicht nur eine, eine ersparnis ähm, ja durch das umstellung unserer verträge erzielt sondern ähm, ja, konnte halt eben auch dazu noch eine provision ähm, erhalten und das hat das ganze ähm, ja für mich ähm, ja sehr lukrativ gemacht in meinem fall um dir einfach mal auch eine zahl zu nennen waren das ca. 126,99 euro und ich habe eine provision bekommen von 55 euro ja das war jetzt im prinzip nur der strom Tarif. Der Zeitaufwand hier waren knapp äh, 60 Minuten. Ähm, normalerweise geht das Ganze halt äh, schneller, aber gerade am Anfang will man sich auch in die Sache reindenken und ich habe dann halt auch noch so viel so ein bisschen rumprobiert und rumgeschaut und dementsprechend waren es dann halt 60 Minuten. Ähm, das heißt für mich, ich habe dann innerhalb von 60 Minuten 181, äh, 99 äh, plus gemacht, ja und das ist ja im Prinzip äh, nicht schlecht für ein neues Geschäft, ähm, wo man ohne Einstiegskosten eben starten kann. Ja, und ähm, das allein schon macht eigentlich für jeden Sinn, äh, über eine Zusammenarbeit nachzudenken, selbst wenn es nur bei der Umstellung des eigenen Vertrages bleibt, was natürlich nicht ähm, Sinn und Zweck der Sache ist, aber ähm, wirtschaftlich hat sich ähm, eben Gelohnt. Genau. Dann ähm, auch, was ich super finde, ist der Tarifrechner. Der Tarifrechner ist ähm, ja super transparent. Du siehst ähm, mit einem Blick sofort, ähm, ja, ja was letzten Endes ähm, der der Stand der Dinge ist. Du siehst sofort die Bonus, hast die Verbrauchsgrenzen im Blick. Es, ist, es sind Bruttopreise. Du hast also wirklich sofort auch, ähm, siehst sofort, was du selbst halt eben ähm, im Jahr bezahlst und ähm, ja was deine kunden halt bezahlen müssen also man sieht sofort ähm, auf den ersten blick ähm, alles und mit ähm, diesem transparent finde find ich super den tarifrechner gibt es ähm, im Teleson backoffice und ähm, du hast auch eine telefon app die du auf dem tablet und auf dem smartphone eben verwenden kannst und kannst natürlich auch dort drüber dann deine verträge bzw die verträge deiner kunden berechnen und dort auch halt eben gegenzeichnen lassen unterschreiben lassen und quasi papierlos einreichen also auch eine tolle geschichte genau da sind wir dann auch schon bei der app die app die am es ähm, ja dem vertriebspartner eben halt den administrativen aufwand relativ äh, gering zu halten du musst nicht du musst keine papieranträge bestellen du musst die anträge nicht ausdrucken sondern du kannst im prinzip morgens das haus verlassen und hast ein komplettes geschäft in deiner app ja das heißt du kannst ähm, angebote für deine kunden erstellen kannst die via tablet oder smartphone dann auch per mail versenden sofern das gewünscht ist du kannst ähm, die anträge dort direkt ähm, quasi erstellen kannst den Kunden unterschreiben lassen und kannst sie dann auch einreichen. Somit ist der administrative Aufwand super gering und ähm, hast halt eben die Möglichkeit, dich auf das zu konzentrieren, was ähm, ja das Vertriebsset eigentlich begehrt, ja, weil nämlich den Verkauf, Vertrieb, Marketing, Networking, ja. Ähm, ohne dass du jetzt, ich sag mal, den halben Tag noch im Büro ähm, zubringen musst, um Angebote zu schreiben, etc. sondern man kann sich wirklich voll und ganz auf das konzentrieren, ja auf was es ankommt, nämlich. Vertrieb. Auch ähm, toll ist zum Beispiel Teli, das ist ja die, der digitale Assistent für die Datenerfassung innerhalb der App. Das heißt, du kannst einfach ein Foto machen ja, von der Abrechnung und die, ähm, das Programm zieht sich dann alle ja, für den Antragsprozess relevanten Daten, für die, die Daten, die notwendig sind, und, um ein Angebot zu erstellen. Und das macht das Ganze halt super einfach und super schnell, so dass du ja einen sehr, sehr hohen Kundenkontakt eine anzahl an kundenkontakten haben kannst ja weil ähm, du alles sehr sehr schnell durchführen kannst ähm, zu den produkten ja gibt es eigentlich äh, nicht viel zu sagen außer ich meine, strom gas wärme kennt jeder der es nutzt ja ähm, der weiß was das ist von daher sind die produkte nicht äh, sonderlich erklärungsbedürftig aber allerdings ist es auch so ähm, die die produkte und die ähm, vertragspartner die werden natürlich auch geprüft gibt es verschiedene kriterien dass die unternehmen halt ähm, zum einen wirtschaftlich aber auch rechtlich sauber dastehen und das ähm, ja, ermöglicht halt einfach dass wir relativ schnell den überblick auch haben was in den einzelnen verträgen dann halt eben die grundlagen sind und somit ähm, weiß unser kunde dann halt dementsprechend auch sofort was er tatsächlich kriegt ja und ähm, erlebt keine bösen überraschungen ja ähm, es gibt grundsätzlich keine äh, tarife per vorkasse sondern alles über einen monatlichen abschlag und ähm, es ist natürlich auch, ähm, sind natürlich sehr, sehr faire ähm, Verträge und sehr, sehr faire Preise. Warum sage ich das? Ganz einfach, viele ähm, Vergleichsplattformen, die werben halt mit ähm, hohen Bonussen. Schaut man aber dann mal genauer hin, stellt man fest, dass die, dass die Arbeitspreise oder die Grundpreise nicht so attraktiv sind, sondern man merkt halt sofort, dass vieles über die, das Bonussystem lauf, läuft. Oft ist es auch so, dass die Kunden dann einen höheren Abschlag vorausbezahlen. Das heißt, Sie zahlen Ihren Bonus quasi voraus und geht dann vielleicht mal ein Unternehmen insolvent. Dann sind in der Regel natürlich auch die Vorauszahlungen futsch. Also es gibt natürlich, da gibt es auch noch mehrere Dinge, die man beachten sollte. Das soll aber jetzt nicht Thema dieses Videos sein. Es geht einfach darum, ja zu zeigen, dass man hier transparente, faire, preise und faire produkte eben für die kunden ähm, hat und das ist halt eben auch ein wichtiger punkt für den vertriebspartner weil preis ist zwar immer das eine aber die qualität dahinter die muss natürlich auch stimmen weil kein äh, vertriebler kein Networker hat es gern ähm, etwas zu vermitteln und dann drei vier monate später dann ähm, ja beim kunden vorsprechen zu müssen und erklären zu müssen warum ja das unternehmen jetzt nicht mehr existiert ja also ähm, von daher ist das auch wichtig und das ist auch das was die kunden halt wollen sie wollen höchstmaßen sicherheit sie wollen kein risiko und wollen halt auch dementsprechenden ansprechpartner ähm, zur verfügung haben der ihnen ähm, dann eben halt auch bei der entscheidungsfindung hilft weil ähm, wenn du mal schaust wie viele menschen tatsächlich gewechselt haben das habe ich auch hier auf dem äh, in dem Artikel mit eingefügt, dann ähm, siehst du sehr schnell, dass äh, ich zeige dir das mal ganz kurz, wenn ich es auf die Schnelle finde. Ja, von rund ähm, 40 Millionen Haushalten, die quasi ähm, 2017 gewechselt haben, äh, beziehungsweise mit Strom versorgt wurden, ist es so, dass rund ähm, ja, 4 Millionen ja, ihren Stromanbieter gewechselt haben. Also von 40 Millionen Haushalten in 2017 haben nur 4 Millionen ihren Stromanbieter gewechselt. Beim Gas ist es so, das sind 12,4 Millionen Haushalte, das haben wir auch hier irgendwo. 12,4 Millionen Haushalte. Ja, und es haben nur 1,1 Millionen äh, Haushalte quasi den Gasanbieter gewechselt und das hat ja einen Grund und der Grund liegt halt einfach in der Vielzahl an Möglichkeiten. Klar, viele Menschen sind auch zu bequem ja oder kennen die Möglichkeiten gar nicht. Allerdings ist es halt so, dass es laut Statista im deutschen Strommarkt gibt es 1300 Stromlieferanten. Ja, also für den Endverbraucher sehr sehr unübersichtlich. 914 Netzbetreiber und halt ebenso viel äh, Netznutzungsentgelte. Ja, im Gasmarkt sieht es nicht viel besser aus. Da gibt es 980 Gaslieferanten und 729 Gasnetzbetreiber mit ebenfalls halt äh, unterschiedlichen Netznutzungsentgelten. Und da sieht man schon, dass ähm, das eine Dienstleistung ist, die, die gebraucht wird. Ja und ähm, ja dass es für viele menschen einfach viel zu undurchsichtig ist und dementsprechend ist natürlich schon wichtig dass ähm, damit kommen wir jetzt wieder zurück ähm, zum thema dass ähm, ja die produkte eine sicher eine Hö ein höchstmaß an sicherheit bieten und dass das risiko für den verbraucher halt gering ist genau kommen wir zu dem thema erfahrungen als äh, vertriebspartner ja ähm, auch hier ähm, Finde ich klasse, es ist wirklich ein klassisches Endkundenprodukt, ja. Strom, Gas, Wärme, da gibt es ja nichts klassischeres wie das, ja, weil es ja jeder nutzt und das führt halt auch dazu, dass der Markt so gewaltig ist. ja, Weil ähm, ich sage immer, wenn du heute auf die Straße schaust ja, und weißt, ungefähr 70 bis 80 Prozent der Menschen, die wechseln könnten, haben noch nicht gewechselt, dann kannst du einfach mal links die Straße runtergucken und rechts die Straße runtergucken. Und dann kannst du das Potenzial erkennen von 100 Leuten, weißt du, ähm, oder von 100 Haushalten in der Straße, weißt du, dass äh, 70 bis 80 noch nicht gewechselt haben. Und das ist doch eine, eine, eine, eine tolle Geschichte. Es ist ein toller Anreiz ja und auch ein Stück weit Motivation um einfach zu erkennen, um ja, was für ein, für ein geiler Markt das Ganze halt ist, ja. Ähm, du hast ähm, die Möglichkeit, bei der so nicht nur über die Eigenabschlüsse dir ein passives, lukratives Einkommen aufzubauen. Du hast nicht nur hohe Abschlussprovisionen, sondern auch in vielen Tarifen Folgeprovisionen mit drin, so dass du halt sofort beginnen kannst, dir passives Einkommen aufzubauen, dass du dir eine lebenslange Rente aufbauen kannst, von der du heute schon profitierst. Und du hast natürlich zusätzlich Differenzprovisionen und Boni aus äh, deinem Team umsetzen, aber auch auf die Folgeprovisionen, die aus dem Team raus entstehen. Und das ist natürlich eine, ja, eine, eine richtig interessante äh, cash maschine an dieser Stelle. Ne? Genau. Ja also das modell das vertriebsmodell die vertriebsidee ist super einfach ja es gibt 100 begehrlichkeit der produkte jeder ist und ich weiß man hört das oft aber hier stimmt es halt tatsächlich dass jeder potenzieller kunde ist das heißt man kann auch tatsächlich könnte man jeden ansprechen sofern man das dann halt eben auch möchte das Schöne ist aber auch, dass wir nicht in Konkurrenz zu anderen ähm, Network-Marketing-Unternehmen stehen, ganz im Gegenteil, sondern dass unser Produkt sich ganz hervorragend als Ergänzung ähm, ja, und als Kooperationsmöglichkeit eben halt eignet. Ähm, der Vorteil ist, wenn da und da wir unseren Kunden durch die Produkte eben halt Geld einsparen, ja, ist es so, dass durch diese Ersparnis oft Mittel erst frei werden für Kunden, die jetzt finanziell zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit hätten, in ein entsprechendes Produkt ähm, von einem anderen Unternehmen zu investieren, aber dadurch werden Mittel frei und man hat dadurch eben halt auch die Möglichkeit, ähm, erstmal überhaupt Produkte zu verkaufen auch ähm, zusätzlich ähm, erhöht natürlich den umsatz und den gewinn wenn ich zu meinem hauptprodukt ja ähm, den kunden noch eine zusätzliche ersparnis dazu geben kann und ähm, dadurch halt eben auch noch provisionen verdiene. Ähm, außerdem hat man einen leichteren zugang zu neuen kunden ja weil ähm, zum einen nutzt das produkt jeder aber zum anderen habe ich natürlich auch durch das dass ich den menschen geld bringe ja einen ganz äh, anderen zugangsweg zu empfehlungen ja aber auch gerade für Finanzdienstleister, für ähm, Versicherungsmakler etc. Es ist ein super interessantes Produkt, weil wie gesagt, ähm, zum einen Stornoreduktion, das Risiko von Stornos wird reduziert, ähm, Du hast die Möglichkeit, durch frei durch diese Ersparnis Cross-Selling zu betreiben, zusätzliche Produkte zu bringen, aber auch in Kombinationen. Ja? Wenn du es zum Beispiel als Bündel einsetzt, ja, kannst du natürlich auch, ich sag mal, teurere, in Anführungszeichen, teurere Produkte günstiger machen, ja, wenn du es in dein Angebot mit reinnimmst und so kannst du vielleicht äh, den ein oder anderen Vertrag dann auch mehr platzieren, den du vorher vielleicht so nicht ähm, platzieren hättest können und ähm, du hast wie gesagt ähm, eine höhere Weiterempfehlungsrate, weil du den Menschen halt eben Geld ins Haus bringst, ja, und das ist eine zusätzliche ähm, ein zusätzlicher Service, den du deinen Kunden anbieten kannst und den kann nahezu jeder anbieten, der im Kundenkontakt ist, ja. Ich sage zwar immer, das Produkt sollte so ein bisschen kompatibel sein aber das trifft auf nahezu jedes produkt zu weil ja auch halt jeder ähm, eben diese produkte halt nutzt genau wie sind die verdienstchancen im energiemarkt die sind ebenfalls riesig ja ähm, auch hier ich habe schon auf das marktpotenzial eingegangen du siehst der markt ähm, ist da riesig ich habe ja auf dem ähm, artikel auch noch mal die gründe ähm, ja mit angegeben warum sich aus meiner Sicht gerade jetzt ein Einstieg im Energievertrieb lohnt. Ähm, genau, lass uns kurz zu den Einkommensmöglichkeiten kommen. Ähm, auch hier ist es so, werde ich immer wieder gefragt: kann man sofort ein Vollzeiteinkommen verdienen? Ähm, wie ist es ähm, mit den Verdienstmöglichkeiten allgemein? Also, zunächst mal ist es natürlich so, muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass jeder halt für sein Einkommen immer selbst verantwortlich ist. Das ist in der unternehmerischen, in der selbstständigen Tätigkeit halt immer der Fall. Und du wirst im gleichen Markt halt immer Menschen finden, die, ähm, die werden steinreich, die einen, ja, und die anderen die äh, schaffen es gerade mal 100 äh, oder ein paar 100 Euro im Monat dazu zu verdienen, ja. So und ähm obwohl der Markt und die Produkte gleich sind. Und deswegen, da sieht man auch schon, dass es nie am Markt oder an den Produkten liegt, sondern immer an der eigenen Einstellung. Halbherzigkeit, sage ich immer, bringt einen nicht weiter. Man muss eben halt auch bereit sein, 100% Engagement in die Sache mit hineinzubringen, damit es dann halt auch was wird. Aber wenn diese Grundlagen dann halt eben auch da sind, dann ist es natürlich auch möglich, die eigenen Ziele ähm, umzusetzen. Das heißt, wenn du, wir haben ähm, viele ähm, Partner, die halt eben nur im Nebenberuf, in Anführungszeichen, zeichen tätig sind und halt wirklich nur ein paar hundert euro im monat dazu verdienen wollen und dann geht es natürlich relativ einfach wenn du auf der untersten karrierestufe ja also wenn du erstmal anfängst ja schon bereits durchschnittlich 60 euro abschlussprovision kriegst wie gesagt das äh, kann ich dir jetzt nicht im einzelnen genau sagen weil es je nach anbieter nach verbrauch und so weiter unterschiedlich ist du kannst es aber äh, als vertriebspartner dann intern sehr sehr leicht sehen, ähm, dann sind es bei 2 ähm, bis zehn Zählern oder Verträgen im Monat halt 120 bis 600 Euro. Ja? Und wie du siehst, ist der Zeitaufwand halt auch relativ gering da dafür. Ja? Was nicht heißt, dass ähm, es ohne Arbeit geht so das will ich an der Stelle auch nochmal sagen und ähm, da sind jetzt noch nicht mal Folgeprovisionen und Zusatzprovisionen drin ja ähm, oft hast du auch schon auf den untersten auf der untersten Karrierestufe also auf deiner Einstiegskarrierestufe ja ähm, bereits auch schon durch Zusatzprovisionen auch die Möglichkeit dreistellige äh, Provisionssätze zu erzielen im Privatbereich im Gewerbebereich ist es so dass es da schon ähm, ab 100 Euro ähm, aufwärts dann erst losgeht so und wer zum beispiel jetzt im privatbereich dann 30 anträge im monat schreibt ja ähm, bei 60 ähm bei 60 Euro durchschnittlicher Provision, ja, dann wären es halt eben 1800 Euro. Und du siehst, das Ganze ist theoretisch, weil ähm, bei uns gibt es so eine Art Blitzstadt, dass du innerhalb der ersten äh, 30 Tage das Ganze mit der Hälfte an Anträgen die ersten zwei Karrierestufen schaffen kannst und mit 25 Zählern, ja, hast du dann schon bereits die dritte Karrierestufe erreicht und ähm, verdienst von da an schon grundsätzlich 50 Prozent mehr. Provision und mit jeder Beförderung geht es dann steigt natürlich dann auch die Provisionen. Du siehst, da ist super viel möglich und ich will das jetzt auch gar nicht reich rechnen Wenn du die einzelnen Verdienstbeispiele hier sehen möchtest, schau dir das im Blogartikel noch mal ganz genau an. Aber das sind jetzt nur die Provisionen auf den Eigenumsatz. Natürlich, wenn du eine durchschnittliche Differenzprovision hast, ja, von zehn bis 30 Euro und dein Team schreibt 100 Anträge, ja, dann sind es allein schon mal äh, 1.000 bis 3.000 Euro nur Differenzprovision im Monat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du siehst ähm, einfach, was möglich ist, ja, ähm, was dann dein Ergebnis sein wird, daran ähm, musst du dich halt eben dann halt selbst messen lassen genau also du siehst auch hier ich habe dir verdienstbeispiele dann mit reingeschrieben. Äh, letzten endes ist es aber wichtig ja dass auch ohne einsatz ohne fleiß ohne wille ohne den mut ähm, ja auf menschen eben halt zuzugehen ähm, wird äh, es nicht funktionieren denn von nichts kommt halt eben auch nichts aber du siehst ähm, es ist durchaus möglich, sofort ähm, gutes Geld zu verdienen. Und dann möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der ist auch immer so ein Thema: die Höhe der Provisionen. Ja, ähm, es gibt Menschen, die versteifen sich sehr stark auf die Höhe der Abschlussprovision. Und das ist aber der falsche Ansatz, weil du kannst mit einem äh, äh, Produkt, was eine sehr hohe Abschlussprovision hat, auch deutlich schlechter fahren wie mit einem Produkt, was sehr geringe Abschlussprovision hat. Ich gebe dir dazu ein Beispiel. Das findest du auch im Blogartikel und Nehmen wir einfach mal an, du verkaufst ein Produkt, nehmen wir hier das Beispiel 1, wo du 1000 Euro ähm, Provision kriegst für einen Abschluss. Das Produkt ähm, verkauft sich aber vielleicht ein Stück weit schwerer oder du brauchst halt mehr Kundenkontakte, in dem Fall zum Beispiel 100. Mal angenommen, du brauchst 100 Kundenkontakte, um einen Abschluss zu erzielen, also damit meine ich Telefonat, beim Kunden etc. Ja? Ähm, so, du brauchst insgesamt 100 Kundenkontakte, um bei irgendeinem Kunden dann dementsprechend das Produkt zu platzieren, dann hast du, wenn du das teilst, einen Kunden, äh, da hast du einen Wert von 10 Euro je Kundenkontakt. Jetzt nehmen wir ein Produkt, was nur 100 Euro ähm, Abschlussprovision hat, ja, ähm, aber jeder zweite Kundenkontakt führt äh, zum Abschluss. Dann hast du eben einen Wert pro Kundenkontakt von 50 Euro. Ja, das ist dann also sehr viel lukrativer, nämlich fünfmal lukrativer als das ähm, Produkt mit 1000 Euro Abschlussprovision. Ja, obwohl ähm, ja halt die Abschlussprovision im Vergleich dazu zehnmal höher ist. Ne? Also du siehst die auf die Höhe der Abschlussprovision kommt es nicht an, aber dazu mehr ja äh, im im Blogartikel. Ähm, genau. Der Marketingplan ist auch super einfach, ist super einfach zu erklären und was mir gefällt, du äh, profitierst halt in die unendliche Tiefe, weil du die Differenzprovision ähm, auf die Anzahl der geschriebenen Zähler bekommst, die eben halt dein direkter Partner mit seinem Team halt eben macht und kannst so eben bis in die unendliche Tiefe an den Aktivitäten deines Teams halt partizipieren. Ähm, wie der Marketingplan genau funktioniert, erzeige ich hier in diesem Video. dazu gibt es natürlich alles, was das Vertriebs- und Network-Marketing-Herz begehrt, Network-Marketer-Herz begehrt, Bonusprogramme wie das Autoprogramm, das Tablet- und Smartphone-Programm. Du hast dann die Blitzstartmöglichkeit, dass du von Anfang an sofort 50 Prozent mehr Provision verdienen kannst, wenn du die Voraussetzungen dafür schaffst wie das autoprogramm wie das tablet programm funktioniert ist ebenfalls hier noch mal erklärt genau und deswegen möchte ich jetzt zum abschluss dieses videos noch mal auf die sieben punkte eingehen die ich ja am meisten ähm, ja an der telefon schätze das ist zum einen das produkt selbst ja ähm, weil du zum einen ähm, natürlich eine, eine große begehrlichkeit hast ja weil jeder mensch das bereits nutzt und ähm, weil die menschen und das macht das ganze sehr sympathisch erstmal geld bei dir sparen wenn sie bei dir kunde werden ja und ähm, nicht ähm, erst geld ausgeben müssen und das ähm, ja, finde ich ähm, ist eine tolle sache dann ähm, habe ich auch schon kurz angesprochen, deswegen gehe ich da nicht so genau mehr drauf ein. ist der Synergieeffekt mit anderen Unternehmen. Das heißt, ich stehe mit keinem Unternehmen oder mit, mit einem Network-Marketing-Unternehmen, einem Vertriebsunternehmen in Konkurrenz, sondern ja, ähm, es gibt hier super Synergieeffekte, ähm, wo beide Seiten einfach ähm, davon profitieren können. Ganz speziell sind es Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler etc., also, falls da, falls du jetzt zu dieser zu dieser Zielgruppe eben halt gehörst, komm gerne auf mich zu, können wir auch gerne mal ein gemeinsames Gespräch führen, um die Möglichkeiten dann im Detail nochmal zu besprechen. Ja, und dann, wie gesagt, diese Begehrlichkeit einfach. Jeder Mensch in Deutschland nutzt Strom, ja, und jeder zweite bis dritte in etwa Gas oder Wärme dann nochmal dazu. Das heißt, also es kommt wirklich jeder ja für das Produkt in Frage. Dann ist das Timing einfach perfekt du hast gesehen der markt der ist ja nahezu unbearbeitet da liegt noch so viel ähm, potenzial brach und ähm, die meisten bürger sind halt eben noch beim grundversorger und ähm, verschenken da jahr für jahr eben halt bares geld es ist ein einfaches geschäft es ist wirklich einfach ähm, es ist einfach zu tun ja und macht es somit ähm, ideal für network marketing ja weil ähm, es ist nicht großartig erklärungsbedürftig. Das Geschäft ist einfach. Ähm, man kann sehr einfach Menschen drauf ansprechen, egal online oder offline. Ja, es geht einfach darum, das Konsumverhalten umzustellen und. Ähm, ja, und anderen Menschen dabei eben dann auch zu helfen. Ja, es ist ähm, ja sehr einfach zu tun, aber wie gesagt, man muss es halt tun. Ja, das ist halt ähm, wie bei allen Unternehmen das so. Genau, wir haben echte Endkunden, ja, hoher Abschlussfolgeprovisionen, wenn du im Teamaufbau aktiv bist, ähm, super äh, lukrative Differenzprovisionen auch auf ähm, die Folgeprovisionen. Ja, und so kannst du eben halt einen lukrativen Kundenstamm aufbauen mit Menschen. Menschen, ähm, ja die deine produkte nutzen ja also wirklich ähm, ja, super sache und was ich auch schon mehrfach angesprochen habe ist die hohe weiterempfehlungsrate und das ähm, konnte ich halt sehr schnell feststellen dass es ein produkt ist was man gerne auch weiterempfiehlt ja weil wie gesagt du nicht ähm, erst ähm, Geld von den Menschen ähm, nimmst, sondern weil du ihnen Geld bringst. Und das macht das Ganze natürlich ähm, ja, empfehlenswert oder einfacher empfehlenswert und ähm, sorgt dafür, dass du halt gleich ähm, von Anfang an guten Zugang zu neuen äh, Kunden eben kriegen kannst. falls dich das ganze jetzt interessiert ja dann würde ich dir empfehlen schau dir unterhalb des videos entweder wenn du es jetzt hier auf youtube siehst ist da der link wo du zum zum blog weitergeleitet wirst schau dir das ganze an. Nochmal in Ruhe. Du hast dann am Ende des Blogartikels auch die Möglichkeit, dir weitere Infos anzufordern. Und wenn du jetzt direkt auf dem Blog bist und dir ähm, ja, das Ganze einfach durchliest, findest du am Ende des Artikels halt weitere Informationen. Ähm, welche Vorteile du hast, wenn du mit uns zusammenarbeitest, ähm, ist auch, siehst du hier eine ganze Latte von Vorteilen, die du, die du hast. Ähm, schau dir das einfach in Ruhe an. Und ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass äh, dieser ähm, kurze Erfahrungsbericht, ähm, ja... Die, der die wesentlichen äh, Punkte quasi äh, wiedergeben konnte aus meiner Sicht wenn das so war würde ich mich freuen über deine Erfahrungen welche Erfahrungen hast du ähm, gemacht Nutze dazu einfach die äh, Kommentarfunktion ja in diesem Sinne maximalen Erfolg ich freue mich von dir zu hören wenn das ganze ähm, hilfreich für dich war lass mir auch gerne Daumen hoch da teils mit deinem Netzwerk man weiß nie für wen das ganze interessant ist so ich bin dann mal raus hoffe das war für dich ähm, hilfreich wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.